Hallo, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Heute zeige ich euch ein schönes, einfaches Grundrezept, wie ihr Brownies machen könnt. Ja, diese schönen leckeren Kakaohappen, die gehen relativ einfach und mit diesem Basisrezept werden die a immer gelingen und b ihr könnt es auch noch richtig schön verfeinern. Und wie? Das zeige ich euch nachher. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie es geht. Das sind dann also die fertigen Brownies. So sehen sie aus. Ihr habt gesehen, ein paar davon habe ich schön in Oblaten gemacht. Ideal auch für unterwegs, hat man keine fettigen Finger. Weil natürlich so ein bisschen das von der Dattel durchkommt und dann gibt es schmierige Finger. So, ähm, was könnt ihr damit machen? Ihr könnt zum Beispiel die Nussvariation, die ich jetzt gemacht habe mit den zwei Nüssen, ihr könnt auch nur eine Nusssorte nehmen, wenn ihr gerade nichts anderes zu Hause habt. Oder ihr könnt es auch auf mehr machen. Wichtiger ist da so ein bisschen das Mengenverhältnis. Wenn euch die Süße der Dattel nicht reicht, mir persönlich reicht völlig, könnt ihr natürlich noch Agavendicksaft dazu machen. Wenn es feste oder etwas exotischer werden soll, Kokosöl dazu oder Kokosflocken mit rein. Ein Löffelchen Vanille, ein Löffelchen Zimt. Also ihr könnt da noch richtig, richtig viel mitspielen. Und damit habt ihr dann jetzt erstmal ein schönes, gutes Grundrezept. Wenn ihr es nachmachen möchtet, direkt hier unten drunter findet ihr alle Zutaten und auch den sehr, sehr einfachen Zubereitungsschritt dafür. Und ansonsten stellt mir gern Fragen oder gebt mir Rückmeldungen an markus@veganic.de dann war es das für heute. Bei mir gibt es lecker Brownie-Happen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!